Außerdem müssen wir uns erden, um das Risiko der statischen Elektrizität auszuschalten. Zunächst öffnen wir das Gehäuse. Am runden Deckel befindet sich ein kleiner weißer Markierungspunkt, den wir mit dem weißen Markierungspunkt am Metallgehäuse durch eine kurze Drehung nach links zur Deckung bringen. Danach lässt sich der Deckel abheben. Hier sitzen die zwei RAM-Speicherriegel. Zum Entfernen die seitlichen Haltebügel leicht abspreizen und den Riegel entnehmen den Vorgang für den zweiten Riegel wiederholen nun bauen wir den Lüfter aus dazu verwenden wir den Torx 6 Schraubendreher und lösen die drei Schrauben wie hier gezeigt den Lüfter etwas herausheben und das Lüfterkabel mit dem Spatel vorsichtig von der Platine abklemmen. Und den Lüfter zur Seite legen. Nun bauen wir dieses halbmondförmige Plastikteil aus. Entfernen der torx T6, wie hier gezeigt, das Teil seitlich versetzen und entnehmen. Nun lösen wir zwei Steckverbinder vorsichtig mit dem Spatel, wie hier gezeigt. Der Steckverbinder links ist die SATA-Verbindung zur Festplatte. Mit dem Torx-8-Schraubendreher entfernen der zwei Schrauben, wie gezeigt. Als nächstes entfernen der drei Innensechskantschrauben hier. Nun das Gitter mit der Rundantenne durch leichten Zug etwas seitlich versetzen und herausnehmen. Möglichst das Kabel nicht abreißen. Die letzte zu lösende Schraube hier mit dem Torx 6 Schraubendreher. Mit Hilfe zweier dünner Schraubendreher, die wir in die Löcher hier einführen, hebeln wir nun sanft die Platine etwas heraus, sodass sie seitlich versetzt etwas Platz vorne frei macht, damit wir die Festplatte, wie hier gezeigt, entnehmen können. Zum Einbau der neuen Festplatte verwenden wir einige Kleinteile, die wir der alten Platte entnehmen. Zunächst entnehmen wir die SATA-Steckverbindung, dann die beiden Haltestifte, die wir mit dem Torx-Schraubendreher T8 lösen. An der Seite beginnen ziehen wir das Isolationsgummi ab und legen es beiseite. Hier die neue SATA-Festplatte, die wir nun einbauen werden. Möglich ist hier auch der Einbau einer SSD. Zunächst bringen wir die Isolationsschicht auf, wie hier gezeigt. Weiter mit dem Eindrehen der beiden Haltestifte und Aufstecken des SATA-Kabels. Die beiden Haltestifte hier müssen im folgenden Schritt in die Löcher wie hier gezeigt eingefügt werden. Sitzt die Platte korrekt, so wie hier, müssen wir nun die Platine mit Hilfe zweier Schraubendreher vorsichtig in die richtige Position verschieben und mit einer Torx-6-Schraube fixieren. Nun das Gitter mit der Rundantenne einpassen und mit den Innensechskantschrauben, wie hier gezeigt, fixieren. Auch die dritte Innensechskanzschraube unten eindrehen. Mit dem Torx 8 Schraubendreher eindrehen der zwei Schrauben wie gezeigt. Nun müssen wir die beiden Steckverbinder ausrichten und mit leichtem Druck auf die Platine stecken. Nun bauen wir dieses halbmondförmige Plastikteil ein mit leichten hin und her Bewegungen vorsichtig einpassen und mit der Torx Schraube T6 fixieren. Nun bauen wir den Lüfter ein. Das Lüfterkabel auf die Platine stecken. Dann den Lüfter passgenau aufsetzen und mit den drei Torx Schrauben T6 fixieren. Nun setzen wir die zwei RAM Speicherriegel ein. Beginnend mit dem unteren Riegel Kerbe und Pin zur Deckung bringen. Den Riegel leicht schräg passgenau ansetzen und mit leichtem Druck auf die Außenkante einrasten lassen. Den Vorgang für den zweiten Riegel wiederholen. Nun verschließen wir das Gehäuse, indem wir die kleinen weißen Markierungspunkte des Deckels und des Metallgehäuses zur Deckung bringen. Den Deckel aufsetzen und durch eine kurze Drehung nach rechts fixieren.